Hast du gerade dein Abitur? Bist du Student oder Berufstätig und brauchst mal unbedingt einen Tapetenwechsel? Hast du Lust, kirchlich und sozial zu engagieren? Ja. Es reizt dich, eine Zeit lang in Nordeuropa zu entdecken? Und viele prägende Erfahrungen machen mit dem Bonifatiuswerk? Ja dann, freuen wir uns auf eure Bewerbung!